Achtung, ihr ist Alle Zuschauer, bitte haltet euch bereit. Die Stream Highlights beginnen. Nach einigen Monaten wurde es wieder Zeit. Stream Highlights Teil. Nicht Macht Generator. Ich mach's den Ich mach's den ich hab den Witzler. Ich bin Ich bin über oh, Ich bin Ich Schon ein langsam. Locke! Timmy haut den Stream an. Das einzige, was man sehen kann, sind AFK-Runden. Wer haut. Nochmal. Timmy schmeißt den Stream an. Das einzige, was man sehen kann, sind AFK-Runden. Wer schaut sich bitte den Mist an? Heute ist der Tag, an dem ich rasieren mag. Aber heute nicht vor Freunden, sondern als Video. Yeah. Dann ist es zu Ende, Tim mockt in der Ecke. Ja, ja, ja, um Schnecke. Okay. Oh, oh, keine Ahnung mehr. Was, was gibt's noch für Wörter? Es ist Essensgerichte. Es ist nicht geil. Tim, Tim, was ich bei Echt nicht, nicht mitkriegt hab. Warum hast du bei Echter Döner Döner? <lacht> Döner? <lacht> ja, Alter, was ist das? Hey, wir haben einen Döner, einen Kebab und einen Brum. <lacht> servus, ja, du? Weg jetzt Mock. Falsche Richtung. Aber gut. Max muss machen. Magst du mal einen Bussi geben? Ja, genau. <lacht> ja, aber schon. <lacht> ich brauch jetzt ein äh Beißen oder irgendwas für meine Maschinen. Maxim! <lacht> Magst du mir mal einen Busse geben? <lacht> ja, gib mal einen Bussi. Er hat <lacht> es nur. Hä? Ist bei der Signalfackel irgendwie. Komm jetzt einfach her, Mann! Hier hinter dir! Der ist halt die, sich. Scheiß Ding hier. Jetzt komm rauf. Genau. wir Gehen schon mal ja, vor und äh, So und jetzt geht's weiter. <lacht> <müssen die> <lacht> <Ist> <lacht> tanzt <lacht> dein Mann. Mann. Und, äh, aus, äh, <lacht> und ja, Jungs, ich sag's nicht gern, aber mein Mama und ich haben eigentlich gerade eine halbe Stunde lang zugehört. <lacht> Also ohne, also ohne Stellung, 5 Minuten haben wir gerade noch kurz zu okay. kämpfen. Das ist es. Kurz vor. Maxim, du brauchst Hilfe? Gasstation, Gasstation, Gasstation, Station, Gas Station, Gas Station, Gas Station. Leid. Ja lauf, komm her, komm, her, komm her. Nein! Laufen unterschiedliche Wege her, Unterschiedliche Wege Ja Luis komm hier rein, Zu mir hinter Behind me behind me behind me, ja. lauf doch mit nein hinter Ich ja. kann nicht, so der hört mich fast Und? Ja! <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wo am denn? <lacht> <lacht> ich ich ich ich ja. Ich schon ich glaub, noch Jetzt flot mich. Oh, Und die Mechaniker bin ich auspacken. Ja, das war so klar. Cool. Komm mach weiter, mach weiter Leon! Der Mutter, der geht gleich! Ja, ja die haben wir gleich! Komm! Schnell! Ich erst gruseln! <lacht> oh fuck, ich war nicht eine geschissen, sorry! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das ist lauf! Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf! Oh mein... Das klopft dann auch über Land da hinten. Sehr gut. Das ist ein Leben. Leon, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber wir beide wissen, wir beide wollen so ein Leben. Wir sind ein Büffel, ein Sofkopf und ein äh, Lukas. Du meinst eher Büffel, ein normaler Mensch und ein Ich, wie auch Lukas, enthalten uns solche Aussagen. Ich habe diesen Clip in die Highlights hinzugefügt, um zu sagen, dass solche Aussagen an Mobbing grenzen. Man weiß nie, welche Aussagen einer Person schaden, weil sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit machen konnten.